In der organischen Welt sind plötzliche Veränderungen selten. Es ist schwer, das Gras wachsen zu sehen. Wenn man erwartet, Veränderungen beim Partner müssten plötzlich und sofort erkennbar geschehen, könnte man die kleinen grünen Spitzen im Gras verpassen. Und sie nicht in ihrem Wachstum vorsichtig unterstützen, sondern durch den Vorwurf, hat sich nichts geändert. Darauf rumtrampelnd, die kleinen positiven Veränderungen im Partner in Keime zu ersticken.